Schreibt man, weil wir Ghosts sind, nicht mit Pünktchen, wie sieht denn das aus, sondern mit Y. Und ich will euch hüpfen sehen, verstanden? Ja. Menschen sind die Dürren, Dummheit regt mich auf, aber ich will um mich schlagen, es geht nicht mehr und weiß, lass es sein, ich tue niemand weh, überdreh ich die Musik, ja. das macht mich endlich wach und ich muss hinführen. Verdammt unveränderlich, schwach und klein. Keine Kraft mehr übrig für Evolution. Lass es sein, ich gebe dir. Woche auf den sechs Tage, nur schreien Sechs Tage, das besser Danke.